Liebe Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr der Luise Schröder Schule, gerne würde ich Sie persönlich begrüßen, aber in diesen Zeiten sind Videos eine Möglichkeit trotz Distanz zu informieren. Im zweiten Ausbildungsjahr wird das Fach Deutsch durch Fremdsprachenunterricht ersetzt. Wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen zwei Sprachen zur Auswahl zu stellen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit zwischen Englisch oder Spanisch zu wählen. Der Sprachunterricht umfasst zwei Wochenstunden. Die Noten gehen in die Durchschnittsnote des Abschlusszeugnisses ein. Deswegen ist es wichtig, dass Sie sich richtig entscheiden, damit Sie gute Noten erzielen. Im Sprachunterricht muss man Vokabeln lernen und immer am Ball bleiben. Wenn Sie sich für eine Sprache entschieden haben, dürfen Sie nach Ihrer Wahl nicht mehr wechseln und bleiben zweieinhalb Jahre in der gewählten Sprache. Um Ihnen bei Ihrer Entscheidung zu helfen, stellen unsere Kolleginnen Frau Niekamp und Frau Kloss den Sprachunterricht für Spanisch und Englisch vor. Beide Kolleginnen sind auch per E-Mail erreichbar und können ihre individuellen Fragen beantworten. Für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob ihre bisherigen Englischvorkenntnisse für unsere Englischkurse ausreichen werden wir Ihnen nach Himmelfahrt einen Englischtest mit Lösungen zur Selbsteinschätzung online zur Verfügung stellen. Als erstes kommt jetzt Frau Niekamp, die Ihnen den Spanischunterricht vorstellt. Hola, buenos días. Me llamo Maike Niekamp. Ich soy una de las profesoras de español. Hallo, mein Name ist Maike Niekamp und ich bin eine der Spanischlehrerinnen. Und ich möchte Sie heute einladen, im nächsten Schulhalbjahr unsere Spanischkurse zu besuchen. Warum sollen Sie endlich Spanisch lernen? Ich könnte Ihnen nun eine Menge Fakten nennen. Spanisch wird in 21 Ländern als Muttersprache und von 450 Millionen Menschen auf der Welt insgesamt gesprochen. Inzwischen ist Spanisch auch nach Englisch als Handelssprache an die Nummer 2 gestiegen. In unserer ständig globaler werdenden Welt ist es für Sie wichtig, neben Englisch auch eine zweite Fremdsprache zu beherrschen. Gerade für Sie als kaufmännische Auszubildende steigert dieses auch Ihre Arbeitsmarktchancen enorm. Unsere Spanischkurse sind reine Anfängerkurse. Das heißt, wir beginnen bei Null. Wenn Sie schon einmal ein Jahr Spanisch irgendwo in einer anderen Schule hatten, heißt das natürlich nicht, dass Sie unsere Spanischkurse nicht besuchen dürfen. Sollten Sie jedoch mehr als ein Jahr Vorkenntnisse haben, möchte ich Sie bitten, noch einmal mit mir in Kontakt zu treten, damit ich Sie beraten kann, ob dieser Kurs wirklich für Sie die richtige Wahl ist. Aber beim Spracherwerb berücksichtigen wir natürlich ihren kaufmännischen Hintergrund, sowohl in den Arbeitstexten als auch bei den Vokabeln, als auch bei den anstehenden Übungen. Wir werden kleine Telefongespräche simulieren, so wie es in Spanien in den Betrieben üblich ist. Wir werden auch kleine Briefe schreiben und zusätzlich werden wir noch eine ganze Menge an Hintergrundinformationen über spanische Kultur, spanische Landeskunde und auch einige Besonderheiten aus der Lateinamerika erfahren. Als kleines Highlight gehen wir am Ende meistens noch mit unseren Kursen Spanisch essen oder kochen gemeinsam Tapas. In unserem Spanischkurs arbeiten wir mit einem Lehrbuch, dieses heißt Metaprofessional und ist speziell für kaufmännische Auszubildende konzipiert. Das Buch enthält alle Lerntexte, auch alle notwendigen Übersichten zur Grammatik, sowie alle Redemittel und alle Wortfelder. Frau Kirschnick hat ja schon darauf hingewiesen, dass das Erlernen einer Sprache auch immer mit ein wenig Arbeit verbunden ist. Natürlich müssen Sie in unseren Kursen auch Klassenarbeiten und Tests schreiben, aber ein Großteil Ihrer spanischen Note setzt sich aus der mündlichen Mitarbeit im Unterricht zusammen. Eine Sprache soll ja schließlich gesprochen werden. Wenn sich nach diesem Informationsvideo noch Fragen ergeben sollten zu Ihrer Sprachenwahl, dann schreiben Sie mich bitte jederzeit an. Meine E-Mail-Adresse finden Sie auf Ihrem Wahlbogen. Ich würde mich freuen, im nächsten Schulhalbjahr möglichst viele von Ihnen in unseren Spanischkursen begrüßen zu können. Bueno, entonces, hasta pronto. Hallo, mein Name ist Bärbel Kloss und ich bin Lehrerin an der Luise Schröder Schule. Ich unterrichte Deutsch und Englisch. Auch ich möchte Sie einladen, am Englischunterricht teilzunehmen. Englisch ist ja die Verkehrssprache Nummer 1 in der Geschäftswelt. Circa 500 Millionen äh, englischsprachige Muttersprachler gibt es auf der Welt. Und Englisch ist somit auch die Verständigungssprache zwischen Menschen nicht englischer, englischsprachiger Länder. <lacht> Durch die Globalisierung und die internationale Vernetzung gewinnt das Business-Englisch immer mehr an Bedeutung. Heutzutage ist es auch eine wichtige Voraussetzung und Qualifikation in der Arbeitswelt. Das heißt, es wird ein gutes fremdsprachliches Level von qualifizierten Bewerbern erwartet. Was unterscheidet das Englisch? dass Sie im privaten Bereich mit Freunden und Familien sprechen. Im Alltag verwenden Sie häufig die Umgangssprache. Im Geschäftsleben kommt es auf Fachvokabular an und eine bestimmte Form, die wichtig sein kann für den Erfolg einer Zusammenarbeit. Was erwartet Sie im Englischkurs? Sie lernen speziell auf Ihrem Kurs zugeschnittenes Fachvokabular. Sie können Telefonate in der Fremdsprache führen. Sie können sämtliche Geschäftskorrespondenz, das heißt E-Mails, Briefe, angefangen von Anfragen über Angebote, Beschwerden, Mahnungen führen und werden gleichzeitig etwas über kulturelle Besonderheiten sowohl beim Telefonieren als auch beim Schriftverkehr erfahren, das sogenannte Cultural Coaching. Welche Voraussetzungen benötigen Sie? Da Englisch kein Anfängerkurs ist, wird sprachlich und grammatikalisch schon einiges vorausgesetzt. Das heißt, Sie sollten mindestens den MSA... Mit wenigstens der Note 3 haben. Sie können sich hierzu noch nach Himmelfahrt einen Test herunterladen und Ihren Wissensstand überprüfen. Auch wir schreiben pro Heidel zwei Klassenarbeiten, Verstehen und Hören, Lesen, Schreiben und Mediation und Sie werden diverse Vokabeltests absolvieren müssen. Die mündliche Mitarbeit steht auch hier im Vordergrund. Sie haben die Möglichkeit im April oder Mai, eine Prüfung abzulegen, die sogenannte KMK-Prüfung. Das ist eine europaweit zertifizierte Prüfung. Sie können sie absolvieren in der Stufe 2, das wäre das Sprachniveau B1 oder in der Stufe 3 Sprachniveau B2. Falls Sie schon eine Prüfung haben, dies ist eine speziell auf äh, kaufmännische Berufe ausgerichtete Prüfung, die Sie also wahrnehmen können an unserer Schule. Äh, wir verwenden für den Unterricht dieses Lehrbuch. Office Milestones und hier werden Sie alle nötige, das nötige Material erhalten, um äh, auf, gut auf äh, Klassenarbeiten vorbereitet zu sein und entsprechend auch auf die Prüfung. Ich freue mich, wenn ich Sie in meinem Kurs begrüßen darf. Bis dann. Wenn Sie sich für eine Sprache entschieden haben, müssen Sie ein Formular ausfüllen. Dies finden Sie auf unserer Homepage im Bildungsgang KWM unter Fremdsprachen. Ausbilder müssen mit ihrer Unterschrift und ihrem Stempel ihre Wahl bestätigen. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis zum 2. Juni 2020 an Frau Jürs. Sie können das Formular faxen oder per Post oder per E-Mail senden. Alle wichtigen Daten dazu finden Sie auf unserer Homepage. Vielen Dank an meine beiden Kolleginnen, Frau Nika und Frau Kloss und hoffentlich bis bald wieder persönlich und bleiben Sie gesund cheese